Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Und zwar nicht als ein Unterhaltungsprogramm, sondern als eine Einladung an Sie, mitzusingen. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Wie soll ich Singt gerne mit. Und wer es noch nicht kennt, beim zweiten Mal.